das per USB-Schnittstelle mit einem PC verbunden ist. Wie in dem Video zu digitalen Multimetern bereits angesprochen, sind die elektrischen Eigenschaften der verwendeten Messapparatur immer zu beachten. Das hier verwendete Gerät besitzt einen Eingangswiderstand von einem Megaohm und eine Kapazität von 50 PicoFarad. Weitere Angaben zur Präzision und zu möglichen Fehlerquellen beim Umgang mit Oszilloskopen erfolgen im zweiten Video. In diesem Video möchte ich die Bedienung eines Oszilloskops anhand verschiedener Messungen erklären. Die elektrische Energie aus der Steckdose wird üblicherweise in Form einer sinusförmigen Wechselspannung zum Endverbraucher übertragen. Die erste hier gezeigte Messung erfolgt jedoch aus zwei Gründen nicht direkt an einer Steckdose. In Deutschland beträgt die Effektivspannung an den Haushaltsleitungen 230 Volt und somit besteht zum einen Lebensgefahr bei der Berührung blanker Drähte und zum anderen liegt die maximale Eingangsspannung des hier verwendeten Oszilloskops bei nur 35V. Die 230 Volt Spannung aus der Steckdose wird daher mit Hilfe eines regelbaren Trafos, der Modelleisenbahnfreunden sehr vertraut sein dürfte, auf ungefährliche Werte reduziert. Angeschlossen wird das Oszilloskop an die zu messende Spannungsquelle mit Hilfe von Tastköpfen, deren elektrische Eigenschaften ebenfalls beachtet werden müssen, wie wir im zweiten Video noch sehen werden. Sobald die Verbindung mit dem Trafo hergestellt ist, erscheint auf dem PC-Bildschirm eine Sinuskurve, die den Verlauf der angelegten Spannung zeigt. Als Software verwende ich OpenHuntag unter dem Betriebssystem SUSE Linux 11.4 mit GNOME Desktop. Wie können die Messwerte an dieser Kurve abgelesen werden? Der Bildschirm ist mit einem Gitternetz aus gepunkteten Linien versehen.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 Für die vertikale Achse, welche die Spannung angibt, lesen wir einen Wert von 5 Volt pro Division und für die horizontale Achse, welche den Zeitverlauf repräsentiert, einen Wert von 10 Millisekunden. Die Einstellung der horizontalen Achse bezeichnet man auch als Zeitbasis. Als Spitze-Spitze-Spannung können wir einen Wert von 6,6 Divisions ablesen. Was einer Spannung von 6,6 mal 5 Volt gleich 33,0 Volt entspricht. Die Periodendauer kann auf der horizontalen Achse mit 2,0 Divisions abgelesen werden, was bei einer Einstellung von 10 Millisekunden pro Division 20,0 Millisekunden ergibt. Der reziproke Wert ist die Frequenz der anliegenden Wechselspannung die sich somit zu 50Hz errechnet. Mit Hilfe zweier Markierungen kann bei der hier verwendeten Software die Periodendauer auch direkt abgelesen werden. Dazu müssen die vertikalen Linien an die entsprechenden Punkte der Kurve verschoben werden und der Wert für die Periodendauer und die sich ergebende Frequenz wird umgehend errechnet und angezeigt. Die Software errechnet ferner automatisch die Frequenz der anliegenden Wechselspannung und wir lesen einen leicht abweichenden Wert von 50,582Hz ab. Die Messabweichung des Gerätes ist mit plus minus 3% angegeben. Womit sich für die von uns gemessene Periodendauer von 20 Millisekunden ein tatsächlicher Wert im Bereich von 19,4 und 20,6 Millisekunden ergibt. Die tatsächliche Frequenz liegt damit im Bereich zwischen 48,5 und 51,5 Hertz. Für die gemessene Spitze-Spitze-Spannung gilt diese Abweichung ebenfalls. Womit dieser Wert im Bereich zwischen 32,0 und 34,0 v liegt. Die Ablesegenauigkeit liegt bei ca. 0,1 Divisions, womit wir die Spannung auf 0,1 mal 5 v gleich 0,5 Volt und die Zeit auf 0,1 mal 10 Millisekunden gleich eine Millisekunde genau ablesen können. Die Ablesung der Periodendauer kann verbessert werden, indem wir eine kleinere Einstellung für die horizontale Ablenkung, die auch als Zeitbasis bezeichnet wird, wählen. Stellen wir diese auf 4 Millisekunden, so können wir 5,0 Divisions ablesen, was wiederum 20 Millisekunden entspricht. Auch hier gilt eine Messabweichung von 3%, jedoch steigt die Ablesegenauigkeit, da ein halber Punkt, also 0,1 Divisions, jetzt nur noch 0,4 Millisekunden entspricht. Genau wie bei digitalen Multimetern sollte auch bei Oszilloskopen der kleinstmögliche Anzeigebereich eingestellt werden, um einen Messwert zu erfassen. Verringern wir die vertikale Einstellung auf 2V pro Division, so liegen die Spitzen der Sinuskurve außerhalb des Anzeigebereichs. Die Messung der Wechselspannung wird ständig wiederholt, womit sich die Spitze-Spitze-Spannung umgehend ändert, sobald der Regler des Trafos bewegt wird. Zu welchem Zeitpunkt wird eine einzelne Messung gestartet? Nun.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 Erst wenn die 0 Volt wieder unterschritten werden, wird der Auslöser sozusagen entsichert und endgültig gestartet wird die Messung, sobald erneut 0 Volt am Eingang anliegen. Der Pegel, an dem die Messung gestartet wird, kann bei einem Oszilloskop individuell eingestellt werden.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 Wird jetzt die Spannung des Trafos weiter verringert, so sehen wir keine Änderung der Sinuskurve auf dem Bildschirm. Erst wenn ich die Spannung des Trafos so weit erhöhe, dass dieser Pegel überschritten wird, startet das Oszilloskop die Messung. Stellen wir AUTO für das Triggerverhalten ein, so startet eine neue Messung nach einer festen Zeitspanne, auch wenn der Triggerpegel nicht erreicht wird.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 gestiegen ist und dann wieder unter 0 Volt fällt. Die Sinuswelle startet jetzt am linken Bildschirmrand mit der negativen Halbwelle. Bei der Einstellung Steigende Flanke wieder mit der positiven Halbwelle. Das PC Oszilloskop bietet eine weitere Funktion.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 Das wird deutlicher, wenn wir die Zeitbasis auf einen kleineren Wert von einer Millisekunde einstellen. Jetzt wird keine vollständige Periode der Sinusschwingung auf dem Bildschirm angezeigt, wir können aber dennoch den Verlauf über 5 Millisekunden vor dem Triggerpunkt beobachten. Verschieben wir den Triggerpunkt in horizontaler Richtung nach rechts so können wir einen größeren Bereich vor der Triggerung beobachten. Mit Hilfe des Triggerpegels und des Zeitpunkts der Triggerung können wir unterschiedliche Bereiche der Sinuskurve anzeigen. Auf welchem Punkt der vertikalen Achse 0V Spannung am Messeingang anliegen, kann ebenfalls justiert werden.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 Zur Demonstration weiterer Funktionen eines Oszilloskops ersetzen wir den Trafo durch einen Funktionsgenerator. Mit Hilfe dieser Elektronik können nahezu beliebig geformte Spannungskurven erzeugt werden. Wie das funktioniert, wird in einem weiteren Video erklärt. Betrachten wir erneut eine sinusförmige Spannung. Wie zu sehen fällt die von dem Funktionsgenerator erzeugte Spannungskurve nie unter einen Pegel von 0,6 Volt, jedoch ähnelt der Kurvenverlauf der von dem Transformator erzeugten Wechselspannung. Rein formal kann die Spannungskurve als eine Überlagerung einer Gleichspannung von 1,9 Volt und einer Wechselspannung von 2,6 Volt Spitze Spitze betrachtet werden.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 Ändert sich die abgebildete Figur. Soweit der erste Teil zur Bedienung von Oszilloskopen. Im zweiten Teil geht's um mögliche Fehlerquellen und deren Vermeidung. Danke fürs Angucke und bis demnächst!